Checker-Tipps. Ein Gespräch zwischen Konstantin Balan und Georgian Popescu. Hey Georgi, wie geht's? Nächste Woche mache ich ja meine Prüfung bei der IHK. Ich habe schon einiges gelernt, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für mich. Klar, ich habe die Prüfung mit 36 Punkten ziemlich knapp bestanden, aber geschafft ist geschafft. Also ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, ist, erstmal den ganzen Prüfungsbogen durchgucken. Der hat zwölf Seiten mit insgesamt 42 Fragen. Kannst du dir ja ausrechnen. Man hat also nur zwei Minuten Zeit pro Frage. Am besten ist es, wenn du beim ersten Durchblättern alle Fragen beantwortest, wo du dir mit der Antwort ganz sicher bist. Es wäre ja sehr ärgerlich, wenn du irgendwo bei den Fragen hängen bleibst, gar nicht alle gelesen hast und die 90 Minuten sind vorbei. Also erstmal alle Fragen kurz checken und die, wo du die Antwort sicher weißt, beantworten. Ah, okay, gute Idee. Es gibt doch diese Fragen, wo vier Antworten stehen und nur eine ist richtig. Da muss man sich für eine Antwort entscheiden. Wie heißen diese Fragen nochmal? Das ist so ein englischer Begriff. Multiple choice heißt es, glaube ich. Sag mal, wenn da solche Multiple-Choice-Fragen kommen und ich habe absolut keinen Plan... Soll ich die Frage dann einfach auslassen und nichts ankreuzen? Ja, ich sag mal, auch beim Lotto hast du ja eine Chance, dass du zufällig die richtigen Zahlen getippt hast. Also kreuze auf jeden Fall irgendeine Antwort an. Vielleicht hast du ja Glück und sie stimmt zufällig. Alles klar. So werde ich es machen. Hoffentlich muss ich nicht so oft raten. Wenn man was weiß, fühlt sich das schon besser an. Sag mal, zählen alle Fragen eigentlich gleich viel? Ja, das ist auch wichtig. Die Punktzahl, die eine richtige Antwort bringt, steht immer neben der Frage. Auch das solltest du checken. Für die Textfragen gibt es immer mehr Punkte. Oft steht da ja auch sowas wie, nennen Sie drei Aspekte oder geben Sie vier Gründe an. Das bedeutet auch, wenn du zum Beispiel alle drei Aspekte nennen kannst, gibt es dafür auch drei Punkte. Aber es gibt richtige Goldgrubenfragen, wo du viele Punkte bekommen kannst. Da solltest du dir, wenn es geht, auch etwas mehr Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Du bist ja ein richtiger Stratege. Danke für die Tipps. Hast du noch mehr Auflage? Also was mir dann noch einfällt, ist, manche Dinge solltest du einfach auswendig lernen. Da hilft dir auch kein gesunder Menschenverstand, sondern das musst du dann einfach wissen. Das gilt zum Beispiel für gesetzliche Vorschriften, etwa zu Fahrt- und Ruhezeiten, oder auch für mathematische Formeln, etwa zur Berechnung des Bremswegs. Das würde ich an deiner Stelle wirklich einfach auswendig lernen. Und zum Schluss, wenn du alles angekreuzt und beantwortet hast und du hast noch Zeit, Geh alle Fragen und deine Antworten nochmal von vorne bis hinten durch. Wenn dir Fehler auffallen, streiche diese durch und schreibe deine korrigierte Antwort gut leserlich daneben. Du schaffst das schon. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Glück bei deiner Prüfung.